Macht mit bei Fast Forward Science, dem Webvideo-Wettbewerb für die Wissenschaft. Ja! Gewinnt Ruhm, Ehre und bis zu 3000 Euro für euer Wissenschaftsvideo. Sehr, sehr cool. Ja! Was ein gutes Webvideo ausmacht, das verraten euch unsere Gewinner vom letzten Jahr. Auf die Geschichte kommt es an. Egal, was die anderen erzählen, damit kriegt ihr sie alle. Hauptsache, ihr geht mit Spaß an die Sache. Dann läuft der Rest ganz von selbst. Am wichtigsten ist doch das Thema. Es muss euch wirklich begeistern und zum Denken anregen. Mein Tipp, immer schön authentisch und kommunikativ bleiben, damit ihr die Community auf eurer Seite habt. Ihr seht, viele Wege führen nach Nürnberg. Nürnberg? Nürnberg. Nice. Psst, da ist die Preisverleihung. Wählt den Weg, der zu euch passt und überrascht uns mit eurem Video. Alle Infos findet ihr unten im Text und auf fastforwardscience.de.